Was macht das Auto zum Beispiel, wenn plötzlich ein kleines Mädchen vor ihm auf die Straße läuft? Klar, bremsen. Aber was, wenn das nicht mehr geht? Was, wenn es keine freie Fläche zum Ausweichen gibt? Oder wenn man dabei andere Menschen, zum Beispiel einen Rentner, gefährdet? Ist ein junges Leben mehr wert als ein älteres? Das kann man vorher nicht entscheiden. Oh Gott, gute Frage. Also ich denke, ach, das müsste... Eigentlich kann das nicht funktionieren, denke ich mir gerade. Das ist das Dilemma. Ähm, es ist nicht gut, Autos zu bauen, die gar nichts können und autonom auf den Straßen unterwegs sind. Es ist aber auch nicht gut, Autos zu bauen, die alles können und moralische Entscheidungen treffen. Darf mein eigenes selbstfahrendes Auto mich töten? Was darf Technik in Zukunft tun? Beziehungsweise was darf Technik entscheiden, wenn sie autonom funktioniert? Sechs von zehn Bundesbürgern Wünschen sich künstliche Intelligenz für selbstfahrende Autos? Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr euch aus den eingangs erwähnten Fragestellungen vielleicht schon denken könnt, geht es heute in meinem Video um das Thema Ethik in der Technik. Ein Thema, was immer mehr in den Fokus rückt, da autonome Systeme immer mehr zur Realität werden. Warum beschäftige ich mich mit solchen Fragestellungen, bzw. mit diesem Thema? Ich werde in Kürze eine Veranstaltung des VDEs besuchen, des Verbandes der Elektrotechnik. Den Link findet ihr hier unten in der Beschreibung. Und in Vorbereitung auf die Veranstaltung bin ich im Internet bei der Recherche auf ein ziemlich krasses Tool gestoßen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und zwar die sogenannte Moral -Machine des MIT. Diese Maschine oder diese Plattform, Link findet ihr ebenfalls unten in der Beschreibung. Auf der kann ich jetzt schauen, wie ich zu Entscheidungen stehe, die zum Beispiel durch intelligente Maschinen getroffen werden müssen. Das heißt also quasi, ich habe eine Extremsituation und ja, ganz ehrlich, also wenn es nicht anders geht, ob jetzt eine Frau oder ein Mann sterben muss, je nachdem, wenn es nicht anders geht, was soll der Computer dann entscheiden? Ja, und diese Entscheidung muss ich jetzt halt treffen in diesem Test. Ja, und es mir ist schwierig, mir ist nicht ganz wohl dabei, aber wir machen jetzt mal den Test gemeinsam. Was soll das selbstfahrende Auto machen? Das selbstfahrende Auto mit plötzlichem Bremsversagen wird in diesem Fall geradeaus weiterfahren, und über einen Zebrastreifen der aktuellen Spur fahren. Das führt zu Tod. Eine ältere Frau, ein Junge. Beachte, dass die betroffenen Fußgänger die Straße rechtmäßig bei Grün überqueren. Und hier. Das selbstfahrende Auto mit plötzlichem Bremsversagen wird in diesem Fall ausweichen und in eine Betonbarriere prallen. Das führt zu Tod. Eine Frau, ein völliger Mann. Puh. Ich möchte mich hier am liebsten gar nicht entscheiden. Was ist das für ein Kriterium? Eine ältere Frau, ein Junge oder eine Frau, ein völliger Mann? Ich will jetzt hier einfach mal was. Ähm, eine Frau, ein völliger Mann. Okay, dann müssen wohl die Katzen und der Hund dran glauben. Die betroffenen Fußgänger überqueren die Straße unrechtmäßig. Wer entscheidet über Recht oder Unrecht? Ist ein älterer Mann jetzt weniger wert als ein normaler Mann oder ein Mann im mittleren Alter? Oh Mann, sowas sagt mir jetzt hier der Testauswertung. Mir war es wohl sehr wichtig, dass Gesetze eingehalten werden. Also anscheinend habe ich eine Geschlechterpräferenz hin zu Frauen. Puh, was sagt mir dieses Ergebnis jetzt? Außer, dass ich mich jetzt natürlich erstmal setzen musste, finde ich persönlich, dass ich mich bislang viel zu wenig mit diesen Fragestellungen auseinandergesetzt habe. Und ja, ich kann euch nur empfehlen, macht diesen Test auch mal. Ich verlinke ihn unten im Video. Aber ich kann nur hoffen, dass Maschinen in Zukunft niemals darüber entscheiden dürfen, ob nur eine schwangere Frau mehr wert ist wie ein Rentner oder ein Kind weniger wert ist wie eine Führungskraft. Trotzdem müssen wir ehrlich sein. Autonome Systeme oder künstliche Intelligenz in Maschinen sind schon keine Zukunftsmusik mehr. Sie werden unsere Welt verbessern. Sie werden dafür sorgen, dass weniger Unfälle passieren, dass weniger Menschen sterben. Ja, und nun würde ich natürlich auch noch gerne von euch wissen, wie steht ihr zu diesem Thema? Sollten Maschinen in Zukunft eine gewisse Ethik implementiert haben? Oder muss es einen Kompromiss geben? Wie könnte ein Kompromiss aussehen? Schreibt mir einfach eure Kommentare unter dieses Video. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir ein Abo dalassen würdet. Bis demnächst! mm <laughs>